So, und willkommen. Mein Name ist die Rolfy und ich bin Mittel Mario Master. Und wir begrüßen euch zu Resident Eve. So. <lacht> Im letzten Part haben haben wir etwas gefunden und zwar Blumen. Oh ja. Diese verdammten Umbrella. Diese ja. verdammten Umbrella-Schweine. Was hat es jetzt? Ja. Weiß irgendwie der Sinn der Szene überhaupt? Jetzt wo ich darüber nachdenke. Ich weiß nicht, ich glaube, dass die Blumen irgendwie Giftstoffe hatten. Naja. Dass sie irgendwie war auch was für die Virusforschung eingesetzt haben. Wenn ich mich recht erinnere. Naja. Finden wir es heraus. Kapitel 5.1. das ist, was Irving in der Antwort hat. Ich bin nicht sicher. Aber es ist eine Verbindung hier mit Umbrella. Und das ist nie ein gutes Zeichen. Wir können uns später über das beschäftigen. Erst müssen wir uns über Jill herausfinden. Du bist richtig. Mal sehen, was wir aufhören können hat umbrella mit diesen äh, blumen um forschung betrieben Keine Ahnung. haben sie das ich weiß es doch auch nicht umbrella was haben die damit zu tun wir waren doch wohl nicht hinter diesen blumen her oder ja, albert wesker ein sehr professioneller botanist mhm. Wozu brauchte Umbrella diese ganze schwere Ausrüstung? Es ist Umbrella, was, was erwartest du, Chris? Irgendeine Scheiße werden die damit schon machen. Ich meine, in Resident Evil 4 ist halt Umbrella endgültig zusammengefallen. Haben gefaltet, meinst du? Wegen ja. <lacht> witzig. ja. Witzig. Das sieht wie Wasserreiniger aus. Das Wasser ist wahrscheinlich für die Blumen gedacht. Emblem hey mal. unter der Brücke. Ich noch so, treffen würde. Hm? Oh. War da gerade was. Muss ich habe hey, ich habe ich, hab, ich hab einen Käfer gefunden. Sehr geil. Ja. Yeah. Jetzt werde ich zum Käfersammler. Nee. Okay, nehme mal, mal im Ernst. Wer trainiert bitte Käfer Pokémon? Ja, ich manchmal. Aber bitte nur die guten. Geht, ja. Also Sachen wie Smecto und so nicht. Hm. Was sonst das ist das die Frage. dragel? Oh, oh Potrott. Hab ich auch mal gemacht, oder? nochmal. Dieses war ja dieses entwickelte Pokémon, äh, Und was man tauschen musste mit einem anderen. Ach so, ja. Aus dem fünften Gen. Oder Raboff! Raboff ist auch super. Ey, eine Akte. Brendan! Gott, ist das, äh, Gott, es ist das viel. Nee, ich will in das 20 nicht 20 lesen. Ja, mit. es waren keine 20 Seiten, es, war aber ein... es waren ein paar Seiten. 19 Seiten. Ach Gott, jetzt sind wir wirklich wieder in, in so einem unterirdischen Labor. Fuck. Umbrella hat es, hat es halt irgendwie, hat es halt irgendwie immer mit ihren Laboren. Ey, so, aus dem Tagebuch von jetzt ein Game Warum sind hier schon. so viele Dokumente? Ja, der kam von James Marcus. James Marcus. Ah, Entwicklung des t erfolgreich. Das nenne ich, nenne ich ein Dokument. Ein Blatt. Fertig. Das hat man alles auf den Punkt gebracht. Neuer alter Computer. Keine Ahnung, ob er kaputt oder nur nicht angeschlossen ist. Regal mit Akten und Skizzen. Das ist nichts von Nutzen dabei. Hallo? Ah. Irgendwas war da. Ich hab ich hab da was gesehen. Oh ja. Es war nur ganz kurz, aber da war was, war was? was? alles wert, das weißt du noch nicht? Aber ja. wie das ist, der about it. We're Ach, nee, drogen. <lacht> hey, ja, und, und haben zusammengearbeitet. Ex Schweine. Ja, er hat eine recht hohe Meinung von. Blumen. Ja, schon wieder diese Blumen. Warte was? Aber als Muttertagsgeschenk ereignet äh, sie sich bestimmt nicht. Ach man. Diese Blumen sieht doch schön aus! Ich kann diese Blumen nicht mehr sehen. Ich kann diese Blumen echt nicht mehr sehen. <lacht> ding. Klick. Gehen einen Bekannten. Na, so, wer lesen will, bis dann. Ryan, mhm. du müsst ihr halt immer wieder auf Pause drücken. <lacht> beim ersten Dokument habe ich auch mal durch. <lacht> ja. Ja. <lacht> Ich will lesen. Ein... leute versucht ja, ja ihr, ihr könnt ja das video offen auf, auf der langsamsten äh, langsamsten stufe ja überhaupt abspielen Das eine könntest es vielleicht nur lesen ja. Ist, ja, ist ja möglich auf youtube nimm es mit du hast keine schrotmolition ja. jetzt bin ich ja die ganze zeit <lacht> das sieht so aus, als er hätte hier als hätten die Tiere gewütet, nicht schön, echt nicht schön. Das ist, nicht ist das ist echt. Ich habe wieder was gesehen, es gefällt mir nicht. Sehr gut. Hier hätten Tiere gewütet, nicht schön, <lacht> echt nicht schön. Euch Hallo. Wir sind der Räumungsdienst. Äh. Labortiere. <lacht> Wie lange die wohl hier eingesperrt sind? An dem ist das beide. Nein. Oh, Gott. Aber... Das war, glaube, so das war ich nicht! Das war ich nicht! Warte ja, mal, mir mir gewählt gerade. Wer mal? Oder auch nicht? Äh. Ach war du schaffst das schon. Warte, warte! Ist das so offen? Oh, come on, bitte sammeln! sag wir nicht, das ist das, ist, was ich denke, das ist. Fucking lecker! <lacht> das ja, gerade also, du hast ihn in der Katze getreten und du hast ihn nicht getroffen und dann kam, kam erst der auf der Impact dazu das war gerade bei mir so oh. ja, das ist cool ich glaube, ich gehe ja warte hallo Ziege tschüss Ziege oh. hm. hallo und hallo Hühnchen Hallo Hyäne, tschüss Hyäne. Ein Käfig für die Tiere. BOW-Forschung nehme ich an. Sind hier noch ein paar Tierchen? Hey, hey, Riesenratte, Riesenratte! Jetzt bist du tot. Hat die klaus, die klaus? So, ich zurück. <lacht> wissen du wo bist du überhaupt hin hat ist nicht so dass ich gerade die ganzen tiere getötet habe da glaube glaubst du will wirklich ich würde einfach so hier war war los die tiere umbringen ich habe ein grünes. Oh, eine Acker. Oh, sehr gut. Ausgezeichnet. Ein grünes. Yep. ich hätte auch ein grünes. Ach so. okay. <lacht> egal, aber ey, ich habe Das heißt, jetzt kann ich dir Anfang zu verbessern. Hm. Ist hier noch was? glaube oh, nicht. Das ist also aber alle alle Monitore sind ausgeschaltet. Stimmt gar nicht, der da oben ist doch an. Oh, ab hier. Stell dir vor, das würde passieren, ne? <lacht> <lacht> Ja. Aber warte, Moment, ich glaube das wird gleich passieren. Ich, ich, ich, habe, ich habe da ein ungutes Gefühl. Schau hm. oh, mal da. Hast du nicht gesehen dadurch na mm. ah, doch da ich sehe sie was War Ah, wohl schade ich kann nicht an dem hebel ziehen ich wollte an dem hebel ziehen habe ich gerade gemacht die dinge aufhören hier okay hm. Knopf. so etwas sagt mir du wirst die AK gleich brauchen ich glaube auch Was hätten das, wenn ich das hier mache? Hallo. <lacht> <lacht> Alter, sind das viele Licker. Oh, ja. oh, oh ich sterbe. Oh nee. Thanks. Ja, sind viele. ja. Warte mal, ich hab Idee. Ich muss da durch. Hey, lass mich durch. Ja, lass mich durch. Nein, lass mich durch. Ich hänge hier fest. Ich komme hier nicht raus. Ich sterbe schon wieder. Hm. <lacht> Ja, ich hab. ich hab ne Brandgranate geworfen. selber. Aua. Oh! Du bist tot! Ja. Okay, vielleicht sollten wir die nicht vergangen. Ja. Zweifeln. Aber irgendwie will ich es schaffen. Die nimm die Mine mit. Ja, oh. nimm die Mine mit. Warte mal. mal äh. Äh, Moment, ich nehme auch noch ein paar Granaten mit. Oh ja, ich hab sogar noch den Granatwerfer. Mal erstmal hier, aka, verbessern. K. Nee, ich tu die AK erstmal weg. Nehme ich noch... Ähm, nehme ich noch, äh, noch den Granatwerfer mit. Allein, weil, weil ich damit noch einen Schuss habe und damit kann ich bestimmt nur an anderen Platten machen. Ja. Vielleicht sollst du die Schutzweste auch mitnehmen. Schutzweste? Ja. granate wird glaube ich nicht viel gegen die bringen die sind blind. das sind brandgranaten ich habe keine blendgranaten ne, ich wollte sagen blendgranaten werden wahrscheinlich nicht so viel bringen gegen die ne. sind ja aber, mal, oder so. aber die die hören halt sehr gut aber dadurch können wir auch deren ähm, hörsen äh, stören ja wir können die ruhig triggern aber vielleicht nicht hier während wir mitten denen stehen Nee, warte Aber mal, erstmal. Ja, wir müssen sowieso. Ja, erstmal muss ich nachladen. So, ich habe jetzt erstmal zwölf Schuss in einem, meinem Granatwerfer drin. Gut. Nein. Nein. Das ist Nein. Ah, diese gute mit. Nein. Warte mal. Warte. Okay. Ja, okay. Nimm ich hier, nehme ich die Pistolenmulze mit? Oh, warte. Bleibt nach. Come on! Warte. Moment, oh, da wollte ich nicht. Warte. Oder? Ist da? jetzt Platz gemacht? Klar. Ja, ich, ich, ich habe mir gerade Platz geschaffen. Ich bin so clever. Come on! So, come on! Hey! Knopf! Gabst du die anderen zu bemerkt? Nee, knapp nicht! Hast <lacht> du dich schon gekriegt? Ah, nein! <lacht> ich hab gar nichts gemacht, die sind einfach von alleine da gekommen! Oh, einer hat <lacht> glaube ich. <laughs> oh not going to get it. I'm Was für eine, eine Drama-Queen, ey. Au! Heil dich mal lieber. Oh Mann. I'm coming! I'm coming! Ich Stirb doch mal! Mann, ey! Was eine Drama, Queen, ey. Okay. Heil uns okay. bitte. Thanks for the help. So. Ja, thanks. Ey, wir haben es geschafft, wir haben alle Licker erledigt. Ja. Ich glaube, hätten wir sowieso irgendwie bekämpfen müssen. Glaub, von dem wegrennen müssen oder so. Warte. Warte. Wait. What? What? What? Oh, okay. Vision. Huh. <laughs> Wir hätten warten werden wir hätten die eh, äh, ja. eh bekämpfen müssen. Oh, ich glaube, jetzt kommen noch mal welche. Ich verarschen. Oh nee. Oh nein. Aber jetzt sind wir in einer besseren Position, glaube ich. Wow. Also oh, ich Oma, hab, ja. Ich hab, oh, oh ja! Hoch. Hm. Oma Ja, Da war der einfach da am krabbeln, ey. Das ja eigentlich mehr ist! Und ich habe fast keine, keine MG-Munition mehr. Ich dachte, Bitte wir, jetzt? ich dachte, weil wir die gerade im in, in den Käfigen da erlegt haben, kommen jetzt keine mehr. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Oh, hier, hier liegt gar Massenmunition rum. Oh, für, für Massenvernichtungswaffen. Und ich weiß auch genau, wofür wir diese Massen Massenmunition gerade hier bekommen. Hm. Meinst du da, dass uns vielleicht jetzt äh, eine große Kampfarena bevorsteht? Ja, vielleicht. Fucking umbrella. Do? Hmm? sinn da kannst du irgendwie nie verstanden hm. um da wie so ein typ irgendwie auf einmal rauskommt ja. oh. so oh. many. They must be kidnapping people from all over the world to experiment on. Stop. Why? Oh, that's why. Oh, that's why. Ach nein, nicht schon wieder. <lacht> ähm, ja, ich hatte meine Hände nicht mal an der Tastatur. Who <lacht> fucks <lacht> da, was kommt? Ja, kann ja passieren, ne? Ja. Hey. Ja. So, da haben wir, haben wir nochmal die Zeit äh, noch zu verwalten, unsere Schätze zu verkaufen, auf ein neues Zeug zu holen. Ja, ich habe ich habe es dir gegeben hm. ich habe jetzt nämlich hm aber ich hatte auch gerade eine einen, einen reingesammelt Muss ich noch mal einsammeln dann wahrscheinlich wahrscheinlich explosive granaten nehme ich mit für den granatwerfer ich bin bereit Alright. Ja, müssen wir mal einsammeln. und hier starten Oh Warte. Da ja, kannst du mir irgendwas geben. So, Munition zum Beispiel. Ja. Bitte ja. die letzten beiden Schuss, die ich auch noch habe. Plum. Plum. Ready. Ready. Ja, diesmal A und D oder F und V oder was auch immer ich drücken muss. Ja. So many. There's so many. They must be kidnapping people from all over the world to experiment on. It's Das ist wie so ein typisches Gebiet aus Final Fantasy 7. So ein Makoreaktor. Why? Ja. Oh, that's why. That's why. Oh, that's nice. <lacht> oh <that's why. lacht> das Oh, <voll> ne? <lacht> das Ja, ich hatte jetzt gerade auch eine andere Kombination. Oh Gott. <lacht> oh, ich kann F und V werte da liegt eine Menge Zeug. Oh, Zeug? Oh. Mm. mund of Richtig, äh. no, war klein jetzt Ja, Die fliegen irgendwie dein Kleid, ey. I'm coming! <lacht> Was macht denn jetzt? Oh nein! Muss dafür nicht. Ah. Da? Die wird von mir auftauchen. Ich hab keine Granaten! Uh oh! Schienengewehr! Uh. Schiengewehr! Nur danach! für sowas Ich hatte Granate. Ich hab so jetzt, jetzt bin ich dran. Okay, also den Just, die Just die already. Ja, digor aus. Ja. Oh der, der war schon ein bisschen habe Ja. Wo wir den beim Erstmal Mal schon, erledigt ich hab... <lacht> ja. Hey, wir haben es aber geschafft. <lacht> Im Second Try. <lacht> She's Leah! Damn it! Where is she? Mr. Edfield, how nice to finally make your acquaintance. Who the hell are you? Seligiona. She works with tricep. Nice! You've done your homework. An officer in the Global Pharmaceutical Consortium. Why? <laughs> As if I need to explain myself to you. Although you two given orders to retreat? So it WAS you! <laughs> where is Jill? Jill? Even if I did know, you think the I would tell you? Never Cut the crack! Tell me mm -hmm. where she is! As soon as you two are done with your little vigilante mission, you should leave. There's nothing here worth throwing your life away for. <sighs> She's lying. She knows something. Yeah, I know. It's time we get some answers. Ja. Noch ein unbedingt ein paar Antworten. Aber das erfahren wir erst im nächsten Part. Denn wir haben es geschafft. Wuhu! Ich kürzer, Ja. Sie können die Akte O8 im Archiv einsehen. Mann, ey. Das war, war mal wieder. Irgendwas? Ja. so, so habe ich die Schuss wieder weg oh, wir haben gar keine Schätze nein wir haben ja gar keine Schätze können wir denn was kaufen ja, gut aber ich bin dem Part mal hier ne? und wir sehen uns dann wieder im nächsten Part von Resident was? Evil bis dann ciao